Hey, hey, Oliver Schirmer hier. Herzlich willkommen zu diesem Video. Und in diesem Video möchte ich ja, dir einen Einblick geben in ja, das, äh, die Community Empower Network und ähm, warum der ja, Empower Network Blog auch für dein Geschäft ja, so ähm, wertvoll sein kann. Ja, Empower Network ist im Jahr 2011 gestartet mit der Philosophie Building a Business While Having a Life. Und es geht also nicht darum, irgendeinen Job auszuüben oder ein Geschäft aufzubauen, nur um damit Geld zu verdienen, sondern es geht darum, das Leben zu genießen und während man das Leben genießt, eben parallel dazu ein Business aufzubauen. Mit der eigenen Persönlichkeit, mit der eigenen, mit eigenen Ideen, mit eigenen Werten. Ganz ehrlich und aufrichtig das Ganze. Und ja, dass diese, also ich weiß noch, als ich das erste Mal von dieser Philosophie gehört habe, ja, muss ich sagen, war ich erstmal etwas irritiert, weil ich bis zu dem damaligen Zeitpunkt ja einen ganz anderen Gedankenansatz immer hatte. Und ähm, Aber dass dieses Konzept funktioniert, sehe ich nicht, nicht nur ich selbst, sondern auch Leute in meinem Team. Es sehen auch, äh, ja, es zeigt auch die, die, die Erfolgsgeschichte von Empower Network, die jetzt seit 2011, ähm, als ich das Video mache, heute ist der 13.10.2014. Und ähm, weit mehr als 200.000 ja, Mitglieder hat, ja. also das kommt ja nicht äh, von ungefähr und ähm, der Erfolg von dem Power Network, der hat eben auch seine Ursachen und die ist eben einfach ganz darin begründet, dass man zum einen quasi den Menschen das Wissen ja, das Know-how mit auf den Weg gibt, wie man äh, über das Internet von zu Hause aus sein Geschäft aufbauen kann, und zum anderen halt eben dann auch die Technik zur Verfügung stellt, äh, wie der eigene Blog, äh, der alles abnimmt an Technik. Man muss sich nicht ums Hosting kümmern, braucht keine Programmierkenntnisse. Wenn du mit einem, äh, wenn du mit Word oder mit irgendeinem Textbearbeitungsprogramm äh, arbeiten kannst, dann kannst du auch dementsprechend bloggen und äh, ja, und der, der, der Blog eben halt auch dann so konzipiert ist, dass er selbst für einen Laien eben auch optimale Ergebnisse bringt. Und wenn man im englischsprachigen Raum unterwegs ist, dann dementsprechend auch ein komplett automatisiertes System hat. Also wirklich sensationell. Und aber was viel wichtiger ist, ist, der Blog ist das eine, was viel wichtiger ist, ist eigentlich die Community. Das heißt eigentlich, es ist die Community, da muss ich mich ein bisschen korrigieren, weil äh, ich habe schon viele Kurse und Trainings äh, gekauft, habe äh, Bücher gekauft und ich habe aber nirgendwo so geballtes Wissen bekommen, wie über die Videokurse von Empower Network. Ich ähm, will auch kurz erklären, warum. Und das ist das Geniale, es ist nicht irgendein theoretisches Wissen, ja das vermittelt wird, sondern es kommt aus der Praxis für die Praxis. Und ähm, gerade mal ein Beispiel, stell dir mal vor, du hättest die Möglichkeit, ein, zwei Tage lang äh, ja, einem Top-Leader der Network-Marketing-Branche über die Schulter zu gucken, wie arbeitet er und dann diese Strategien, so wie er arbeitet, eins zu eins umzusetzen. Oder du hättest die Möglichkeit, ein, zwei Tage lang äh, einem Top-Internet-Marketer, der wirklich schon, ich sag mal, fünf sechsstellige Beträge monatlich hat, der schon Millionen verdient hat, immer natürlich immer laut eigenen Angaben über die Schulter zu gucken und die Strategien dementsprechend kennenzulernen und dann auch umzusetzen. Das habe ich in dieser Form so noch nirgends bekommen, weil es sind, es ist wirklich Hammer genial, was man ja, dort für sein Geld äh, bekommt, an Wissen, an Know-how und ähm, ja einfach, einfach unglaublich. Man kann das auch gar nicht so in Worte fassen, weil ähm, man muss es einfach gesehen haben. Ja? Also es sind teilweise sind's, äh, Aufzeichnungen von Webinaren, wo die, wo die Top-Führungskräfte ihre Back-Offices zeigen, wie sie, mit ihren, wie sie im E-Mail-Marketing arbeiten. Ja? Also das sind wirklich Tipps, die auch täglich in der Praxis gelebt werden und ähm, ja und das ist einfach unglaublich. Das ist einfach unbezahlbar und was man dafür dann beim Power Network dementsprechend richten muss, ist eigentlich, man bekommt so viel mehr für das, was man investiert und der positive Nebeneffekt ist, dass die Produkte, die man selbst erworben hat, kann man weiterempfehlen, kann sie weiter vermarkten und dementsprechend dann auch noch Geld verdienen. Wie das ganz genau funktioniert, dazu habe ich eine eigene Seite erstellt, den Link findest du auch hier unterhalb des Videos, wo nochmal alle Fragen beantwortet werden. Wenn du jetzt in ein starkes Team willst, wo du mit jemandem zusammenarbeiten kannst, der ähm, ja der auch schon den einen oder anderen Erfolg vorzuweisen hat, dann äh, freue ich mich auf eine Zusammenarbeit mit dir und äh, dann kannst du dich unterhalb des Videos über den Link registrieren und ähm, gerne stehe ich dir dann äh, zur Verfügung. Du bekommst dann zusätzlich noch Zugang zu meiner Internet Marketing Akademie, wo du weitere ja, Tipps, und äh, Tipps und Tricks bekommst. Ähm, so wie mich als eben dein Mentor, wenn du das willst. Aber ich würde dir empfehlen, jetzt nicht gleich einfach zu registrieren, sondern ähm, ich habe dir auch hier unterhalb des Videos meine Skype-Adresse hinterlassen. Ähm, nimm einfach Kontakt mit mir auf über Skype, lass uns kurz äh, ein, zwei Sätze miteinander sprechen, damit wir auch sehen, ob für uns beide eine Zusammenarbeit sinnvoll ist. Und ähm, wenn wir dann feststellen sollten, ja, es passt, dann äh, freue ich mich auf eine gemeinsame Zukunft ja, mit dir. Und in diesem Sinne hoffe ich, ich konnte dir ein bisschen ja, diese, diese mega geile Community ja, so rüberbringen. Ähm, in diesem Sinne, wenn du noch Fragen hast, nimm Kontakt mit mir auf, gerne. Ja, beantworte ich dir deine Fragen. Alles, alles Gute. Ich wünsche dir maximalen Erfolg. Dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.